Be, be, be, be, be. Hey, los geht's. Reife Niveau 1, Mathematik. Wenn du so schlecht wie die Musik ist dann Pech gehabt. Wir machen jetzt das Thema Binomialverteilung. Und was soll das zum Teufel sein? Ist eine von mehreren sogenannten Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Sie dient dazu, die Wahrscheinlichkeit eines gewissen Ereignisses bei bestimmten Zufallsexperimenten zu berechnen. Was das bedeutet, werden wir durch ein einfaches Beispiel erklären. Ja, weil sonst das nicht zu verstehen ist. Ist eh klar. <lacht> ja, ich kann gut vorlesen. Ja, wie auch immer, wenn wir eine Münze werfen, gibt es zwei mögliche Ereignisse. Klar. Kopf oder Zahl. Die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses Kopf ist in der Regel, ja, wenn die Münze stimmt, ja, 50 Prozent. In diesem Fall genauso viel wie die Wahrscheinlichkeit des Gegenereignisses. Was ist das Gegenereignis vom Kopf? Ja, eh, nicht Kopf oder in diesem Fall Zahl. 50 Prozent ist 0,5. 50 Prozent, Prozent bedeutet 100, 50 100, das ist 0,5. Nicht vergessen, Prozent ist eine Zahl. In diesem Fall 50 Prozent ist die Zahl 0,5. Und in diesem Fall 0,5 ist eine Wahrscheinlichkeit, okay? wie oft halt Kopf, Kopf vorkommt oder Zahl in diesem Fall. ja, In die Hälfte der Fälle 0,5. Kann man auch 50% sagen, aber eine Wahrscheinlichkeitsrechnung werden reine Zahlen in der Regel benutzt. Nicht, 0, nicht 50%, nicht 5%, nicht ,5%, sondern 0 ,5, 0 0,5%, sondern 0,5, 0,05, 0,00. 0 weiß ich nicht was, okay? Und 1 ist für das ganze, also für 100%. prozent In diesem Wahrscheinlichkeitsrechnen kann man nicht mehr als 100% sein, also haben. Also es ist es 1 die vollständige Wahrscheinlichkeit, ja? Der Münz, Münz, Münz, äh, Münzwurf ein Zufallsexperiment. Das bedeutet, bei einem Wurf wissen wir normalerweise ja nicht, was das Ergebnis sein wird. Als es, als es mal ein Casino ist, das kann auch anders sein. Wir wissen aber schon, dass die Wahrscheinlichkeit, dass eines der beiden Ergebnisse vorkommt, äh, äh, dass, also dass diese Wahrscheinlichkeit genau 0,5 ist. ja Das wissen wir schon. ja okay Das bedeutet, dass wenn wir die Münze sehr oft werfen, was bedeutet diese diese diese wahrscheinlichkeit wie kommt man auf so eine wahrscheinlichkeit man wirft das so ewig ungefähr und ewig ewig immer wieder und dann merkt man ungefähr die hälfte der ergebnisse wird kopf sein und die andere hälfte zahl je öfter wir die münze werfen desto näher zu 0,5 das ergebnis kopf vorkommen ja 0,5 der fälle ja, der Würfe. okay in diesem Zufallsexperiment gibt es genau zwei mögliche Ergebnisse, Kopf oder Zahl. Wenn ein Würfel geworfen wird, gibt es Würfel, ja, bekannt, ja, gibt es sechs mögliche Ergebnisse: 1, 2, 3, 4, 5 oder 6. Die Binomialverteilung beschreibt allerdings nur Wahrscheinlichkeiten bei Zufallsexperimenten mit genau zwei möglichen Ergebnissen, wie bei Koffer der Zahl bei einer Münze. Nur. das werden wir gleich sehen, es kann sein auch, dass es nicht 50, 50% ist, also 0 ,5, 0 ,5, sondern 0,5, 0,5, sondern 0,3, 0,7 und so weiter und so fort. Das werden wir gleich sehen. Mit Hilfe der entsprechenden Formel können wir beispielsweise, und das ist jetzt wichtig, noch einmal, mit Hilfe der entsprechenden Formel, da ist die Formel, können wir beispielsweise berechnen, wie viel die Wahrscheinlichkeit ist, dass nach 5 Würfen Kopf genau 4 mal vorkommt. Ja, wir werfen die Münze 5 mal. Ja. Jedes Mal ist die Wahrscheinlichkeit, dass Kopf vorkommt 50%. Aber wie viel ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir das nach 5 Kopf 4 mal haben? Dafür gibt es eine Formel. Das steht sie. ja Das nennt man n über k. Das nennt man Binomialkoeffizient. Äh, Binomial ja. Das ist die Wahrscheinlichkeit, in diesem Fall, dass Kopf vorkommt. k ist, wie oft wir äh, wollen, dass Kopf vorkommt. Hier ist es 4. 1 minus b ist die Gegenwahrscheinlichkeit, also das ist jetzt in diesem Fall gleich 50%, also äh, 0,5, 1 0,5, das ist wieder 0,5. 1 ist die A, gesamte Anzahl der Versuche, in diesem Fall 5, und n minus k ist halt in diesem Fall 5 minus 4. b ist die Wahrscheinlichkeit, die wir berechnen wollen. Ja? Also in diesem Fall, wie oft, äh, wie wahrscheinlich es ist, dass bei 5 Würfen Kopf genau 4 mal Kopf vorkommt n ist die Anzahl der Wiederholungen des Experiments in diesem Beispiel fünf k zeigt uns, wie oft das gefragte Ereignis äh, vorkommt. Ja, in diesem Fall 4, Und was wir wollen halt. Und p ist die Wahrscheinlichkeit dieses Ereignisses bei einer Wiederholung als reine Zahl, also nicht Prozent. In diesem Fall halt ist p 0,5. Der Ausdruck n über k ist die sogenannte Binomialkoeffizient und lässt sich mit den meisten Taschenrechnern mit Hilfe der Taschenrechnerfunktion NCR, wenn ihr den Taschenrechner so ganz genau schaut, also irgendwo wieder das stehen. Das steht auch bei ganz einfachen, nicht die einfachsten, aber so einfachen Taschenrechner steht da schon drauf. Okay. Im konkreten Beispiel ja ist die gefragte Wahrscheinlichkeit b Binomialwahrscheinlichkeit, sagen wir so, ja, dass das Ereignis viermal kommt, wenn wir fünf Versuche haben und bei jedem Versuch die Wahrscheinlichkeit 0,5 ist. Ja, das ist, was hier steht. Viermal das Ereignis vorkommt, wenn wir fünfmal das Versuchen und die Wahrscheinlichkeit für jeden Versuch 0,5 ist. Das ist also 5 über 4. 5 über 4. Wie oft wir das versuchen, die Du, äh, das ist, wie oft wir das Ergebnis haben wollen, P ist die Wahrscheinlichkeit, 0,5, K ist, wie oft wir das Ergebnis haben wollen, 4, mal, und was da auch immer weiter in der Formel steht. In diesem Fall ist das Ergebnis 0,15635, also 15,625%. Gut, ah, was ich noch sagen wollte, diese Binomialkoeffizient, die kann man mit Hilfe des Pascal'schen Dreiecks äh, auch berechnen, nicht nur, aber auch. Das haben wir ja mal bei Binomen schon gesehen. Äh, welche Möglichkeit gibt es bei diesem Zufallsexperiment? Welche Möglichkeit? Wenn wir also die Münze fünfmal werfen, das kann Kopf genau 0, 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 mal vorkommen. Die Summe aller Wahrscheinlichkeiten muss selbstverständlich 1 sein. Klar. Ja. Und wenn wir das wirklich hier Berechnen und alle Berechnungen ganz geduldig so durchführen und das dann so die Ergebnisse jetzt hier zusammenrechnen, dann kommen wir tatsächlich auf 1. Ja? Sollte eh klar sein, ja? Weil es kann entweder 0 oder einmal vorkommen, oder 2, oder 3, oder 4, oder 5, oder 6. Fünfmal und sechsmal gleichzeitig kann es nicht vorkommen. Ja? Und wenn das so ist, also dass die Wahrscheinlichkeiten einander ausschließen, dann muss das Ergebnis der Summe dieser Wahrscheinlichkeiten 1 sein. Gut. Ähm, also die Wahrscheinlichkeit bei irgendeinem Versuch, jetzt nicht bei der Münze, dass eines das Ergebnisse vorkommt, ist selbstverständlich nicht immer 0,5 wie bei Münzwiff. Denken wir an eine Urne mit 8 Kugeln, von denen 3 rot und 5 schwarz sind und wir wählen zufällig eine davon, ohne zu schauen, ohne zu wissen was da ist, ja ganz zufällig ja, und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Kugel rot ist, nicht mehr 0,5, sondern 3 von 8, also 3 Achtel, 0,375, wenn, wenn, wenn, wenn, wenn jemand das will, auch 37,5%, aber Schon gesagt, bei Wahrscheinlichkeitsrechnung benutzt man die reine Zahl, 0,375. Mit Hilfe der Formel können wir dann die Wahrscheinlichkeit berechnen, dass nach 9 mal 10, wenn wir immer selbstverständlich die Kugel zurücklegen, 6 mal rot gezogen wird. Ja, weil sonst bleibt die Wahrscheinlichkeit nicht gleich. Also wir müssen immer die Kugel zurücklegen, ja. Und wie viel ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass man 6 mal rot bekommt? Wir benutzen wieder diese Formel, ja, Ganz schön da. Da haben wir jetzt 9 Versuche. 6 mal wo mir das äh, vorkommt. Und die Wahrscheinlichkeit wird 3 Achtel sein. 0,375. Gut, da haben wir die Formel angewandt und die Wahrscheinlichkeit ist selbstverständlich nicht gerade so hoch. Ja, weil bei jedem Versuch ist sie nur 0,375. Ja? Okay. Und ist schon zu erwarten, dass sie nicht so hoch ist. Also 5,7 Prozent. 0,057 ungefähr mhm. okay wie oft erwarten wir dass rot nach 9 mal ziehen vorkommt was ist wirklich erwartet dass es so was öfters passiert also wenn wir jetzt denken in 8 mal ziehen erwarten wir eigentlich dass es dreimal vorkommt öfters warum weil drei rote Kugeln sind und 5 schwarz also 3 von 8 sind rot und wenn wir das achtmal machen, ist irgendwie wahrscheinlicher, dass es, äh, dreimal rot vorkommt. Wenn wir jetzt, jetzt neunmal ziehen, wird es ein bisschen mehr als drei. Wie kann man diesen Erwartungs Erwartungswert, also ist eine Art von Mittelwert, ja, wie kann man ihn berechnen? Das nennt man Mühe. Ja, eigentlich heißt die Buchstabe Mühe, aber wie auch immer, Mühe heißt es auf Deutsch, ist wie oft wir ziehen, mal die Wahrscheinlichkeit bei jedem Versuch. Hier haben wir gesagt, 9 mal ziehen wir. Die Wahrscheinlichkeit bei WM-Versuch ist 0,375. Also, der Erwartungswert ist, einfach die Multiplikation mal, machen 3,375. Also, das ist keine runde Zahl. Und selbstverständlich, wenn wir 9 mal ziehen, wird kein, auf gar keinen Fall, äh, 3,375 äh, rote Kugel da haben. Wir haben keinen Teil der Kugel da ja, das ist nur ein Mittelwert, wenn wir das Experiment neunmal, dass wir neunmal ziehen, sehr oft wiederholen, das wird der Mittelwert von diesen Versuchen sein. Also noch einmal denken wir, dass wir einmal neunmal ziehen, ja? und dann wieder von Anfang an rechnen wir von Anfang an wieder und ziehen wir neunmal wieder und dann von, rechnen wir von Anfang an wieder und ziehen wir neunmal wieder und das machen wir sehr sehr oft, ja. Hm. Einmal kommt dann äh, viermal rote Kugel, einmal kommt achtmal, sehr selten selbstverständlich, einmal kommt keinmal rote Kugel, auch ganz selten, einmal kommt fünfmal. Wenn man alle diese Werte dann so zusammenrechnet durch die Anzahl von diesen Werten, ja, also den Mittelwerten von diesen ganzen Versuchen, dann wird man 3,375 erwarten. Ja? Gut. Selbstverständlich, also die tatsächlichen Ergebnisse werden um diesen werden zu sagen, sozusagen variieren. Wir werden nie 3,375 haben, wir werden einmal 3, einmal 4, nochmal 3, dann 5, dann 2, dann wieder 3, dann wieder 8 und so weiter und so fort. Ja? Also um zu berechnen, wie stark das variiert, gibt es ein anderes eine andere Maß, das nennt man Standardabweichung. Ja, und das, wie man das berechnet, sieht man hier, das ist die Wurzel von der Anzahl der Versuchen mal die Wahrscheinlichkeit. In diesem Fall ist sie 0,375 und die Anzahl war es hier 9. Hm? Mal 1 minus 0,375, also mal die Gegenwahrscheinlichkeit. Und die Wurzel daraus ziehen. Ja? Okay, in diesem Fall habe ich das jetzt hier nicht berechnet, macht nichts. So gut, wenn wir jetzt die Wahrscheinlichkeit berechnen wollen, dass nach 9 mal 10 Rot höchsten mal vorkommt, müssen wir alle Wahrscheinlichkeit bis sieben addieren. Zusammenrechnen. Ja? Okay. Die Wahrscheinlichkeit, dass rot keinmal vorkommt, plus die Wahrscheinlichkeit, dass rot einmal kommt, plus die Wahrscheinlichkeit, das alles bis sieben. Das bedeutet, 7 mal. Sieben oder weniger. Nur, es gibt in diesem Fall einen schnelleren Weg. Die ganze Wahrscheinlichkeit ist 1. Und die Gegenwahrscheinlichkeit von höchstens 7 ist zumindest 8. Ja? Also wir können also von 1 die ganze Wahrscheinlichkeit, 100 Prozent, ja? diese zwei Wahrscheinlichkeiten subtrahieren, dass es 9 oder 8 mal vorkommt. Wenn man das mal tatsächlich hier macht, kommt man auf ein ganz kleines Ergebnis, 0,9977, 99,77 ja? 99 ist die Wahrscheinlichkeit, dass nach 9 mal 10 höchstens 7 mal rot vorkommt. Ja? Gut, somit haben wir auch dieses Kapitel über Binomialverteilung schon einigermaßen erklärt. Danke sehr.